Ciao zusammen und willkommen auf Football Service, wo wir heute die Serie über den Schweizer Fußball fortsetzen. Denn nachdem wir das neue Gesicht der Nationalmannschaft unter Muratjakin analysiert haben, beschäftigen wir uns heute mit André Breitenreiter aus FC Zürich, der Underdog, der gerade zum ersten Mal seit 13 Jahren die Super League gewonnen hat, und das vor allem mit zwei sehr jungen Spielern mit viel, po viel Potenzial, von denen ihr zum Abschluss des Videos eine Mini-Analyse finden werdet. Zuvor wollen wir uns aber de dem Kollektiv widmen, äh, indem wir zunächst kurz mit einem Bild auf das Verhalten des FCZ ohne Ball eingehen, bevor wir dann zu den Videosequenzen Video übergehen. Wenn der Gegner versucht, aus der Abwehr heraus aufzubauen, ist, ist es eine Mannschaft, die sich sehr hoch im Zentrum positioniert, um den Torhüter und die Innenverteidiger dazu zu bringen, lang zu spielen, denn, also lange Bälle zu spielen, denn ihre Abwehrkette steht in der Regel für Überzahl mit den zwei Außen, die sich den, den drei Innenverteidiger anschließen. Ohne Ball ist Zürich äh, auch sehr gut darin, nur den gegnerischen Außenverteidiger auf der anderen Seite freizulassen, zudem ist es oft schwierig und riskant ist, äh, das Spiel zu verlagern. Und da dieser weit weg ist, hätten die Spieler sowieso Zeit, sich neu zu positionieren, bis der Pass ankommt. Also sehen wir hier diesen Außenverteidiger auf der anderen Seite, der der frei gelassen wird, aber es gibt sowieso einen Zürcher, einen Zürcher in, in der Nähe und einen weiteren in der Nähe des Torüters, der, der wie gezeigt diesen diesen Pass und, und vor allem den, den zum den zum Innenverteidiger, den zum Innenverteidiger erschweren würde. Was hier noch zu erwähnen bleibt, ist, dass es besser ist, nicht das Risiko einzugehen, auf einen Mittelfeldspieler im, im Zentrum zu spielen, da Usman Dumbia sicher voll, voll auf ihn herauskommen würde, um, um den Ball direkt sehr hoch zu erobern. Der, der FCZ hat, hat sich in dieser Saison nämlich viele solcher gefährlichen äh, Chancen erarbeitet. Aus diesem Grund äh, war der Bruder des berühmten Sedu äh, Dumbia neben seinen Qualitäten, die sich wie ihr äh, später sehen werdet, nicht nur auf die Balleroberung beschränken. In dieser Saison sicher der, der, der wichtigste Spieler in breiten Reiterskader äh, äh, war, da, der der einzige mit diesem Profil ist. Seine hervorragenden läuferischen Fähigkeiten werden im, im Mittelfeld benötigt, um, um die des erfahrenen Blerim Cemaili zu kompensieren, der der Mannschaft Charakter verleiht. Ebenso wie, wie Torwart und Kapitän Jannik Precher auch ein, ein Kind des Vereins, das ebenfalls in, in seinem Strafraum entscheidend ist. Wenn die gegnerische Mannschaft in die Nähe dieses, Strafraum, dieses Strafraums kommt, ist der FC dennoch gefährlich, weil er mit seinen Gegenangriffen droht. Diese werden oft auch von Usman Dumbia eingeleitet, wie hier, wo man sieht, wie er bereits auf den Ballträger zuläuft, um ihn am an, an Vorwärtskommen um am Schießen zu ändern. Der Ivore wird dann den Ball erobern und sich ebenfalls nach vorne werfen, was er auch oft tut und ihr werdet sehen, dass er dann einen gegnerischen Spieler austribbelt, ohne den Ball überhaupt zu berühren. Ich überlasse es euch, das, das zu beurteilen das zu genießen. Und jetzt kommt's. Ein weiterer Schlüsselspieler des FC Zürich äh, erscheint nun auf dem Schild äh, auf dem Bildschirm, äh, der nämlich zweitbeste Torschütze der Liga, Asan Sisei, der es äh, also gewohnt ist, auch im Zentrum zu stehen, wenn seine Mannschaft tief, tief verteidigt, um, um dann seine Geschwindigkeit in, in großen Räumen zu, nützen, äh, zu nutzen, sowie seine Intelligenz in solchen Situationen wie hier, wo er nach vorne und leicht nach rechts, nach rechts sprinten wird, um Raum für Wilfried Nyonto in der Tiefe zu schaffen. Denn man sieht es nicht auf dem Bildschirm, aber es gibt einen, einen Verteidiger links, vor, links vom weiß-roten Kreis. Und, und dieser wird eben gezwungen sein, Cisei zu folgen und so die Passlinie zu frei zu freizumachen. Jetzt kommt's. Genau. Da laufen Cisse. Auch Cisseys Intelligenz, geht jedoch noch weiter, denn sobald er sich im Rücken des äh, desselben Verteidigers befindet, richtet er äh, seinen Lauf kurz horizontal aus, um eine Ab Abseitsstellung zu vermeiden und Wilfrényanto zu signalisieren, auf welcher Seite des äh, zu zeigen auf welcher Seite des Verteidigers er den Ball annehmen möchte. Cisseys Schuss wird dann von äh, vom Torwart geblockt. Genau, jetzt kommt's. Wir kommen nun zur zweiten Sequenz, bei der es sich um einen weiteren Gegenangriff handelt, den ich euch zeigen wollte. Jetzt. Also, es ist falsch geschrieben. Hier ist eben Asan CCA äh, auf, der, auf der Seite, er verließ eben diesmal seine Zent zentrale Position. Um auf der Seite, wo, wo Platz ist, zur Verfügung zu stellen, bevor er sich in die Tiefe anbot. Aber statt direkt den Ball zu ihm zurückzuspielen, äh, wird Usman Lumbia eine großartige Finte ausführen, damit damit andere Mitspieler Zeit haben, sich ebenfalls am Konto zu beteiligen. Er täuscht wirklich bis zum letzten Moment vor, äh, Sisei den Ball zuzuspielen. Was ihr ebenfalls genießen könnt, ist der Lauf des linken Außen äh, Adrian Guerrero, der sich im Abschluss wiederfinden wird, äh, obwohl er zu diesem Zeitpunkt äh, gar nicht so Ohr steht. Die Finte und die, der Lauf von Guerrero. Genau. Was für eine Anstrengung, gell? Also der Schuss wird ja, wird ja nie. Äh, wird, wird, wird kein Tor ziehen, aber egal. So, diesen in gerichteten Läufe von Guerrero werden wir in der kommenden Sequenz wiederfinden. Aber da die Qualität hier nicht besonders gut ist, wollte ich zunächst äh, angeben, wo, von wo der fragliche lange Ball ausgeht. Gell? So, der dieser lange ausgeht. Hier haben wir den großen Krammer bei der Ballannahme. Äh, was die Sache erleichtert, äh, ebenso wie, wie das Verhalten von von von Adrian Guerrero und Tosin, die sich dem Slowenen äh, nähern, um die Chancen zu maximieren, den Ball in dieser Zone in dieser Zone zu erobern. Das kleine Dreieck, das sie bilden, wird wird Guerrero nämlich ermöglichen, den den Ball in seinem Lauf anzunehmen, gut geholfen von von, Don, von Tosins Lauf, der der ihm Raum verschaffen wird, indem er nach vorne gehen wird. Denn auch wenn das sehr wichtiger als als Kramer und Tosin äh, ist, äh, haben diese beiden ein, ein recht ähnliches Profil wie, wie der Gambia, was die verschiedenen möglichen Duo-Kombinationen zwischen ihnen erleichtert. Die drei sind in der Tat sehr, sehr gut darin, bei Kontern bei durch ihre Geschwindigkeit in, in die Tiefe zu gehen und, und sie können auch also, äh, sie können auch als, als Ziel für, für lange Bälle dienen. Genau wie, wie hier mit Kramer. Die Türcher können aber auch vorne die gesamte Breite des Spielfelds äh, nutzen, indem sie ihren, äh, Ballbesitzphasen, in ihren ba Ballbesitzphasen eine fünfe Reihe bilden. Denn neben den beiden außen, äh, außen schließt sich in der Regel auch die 10 Antonio Marquesano. Den beiden Stürmern vorne an. So positioniert bedeutet vorwärts kommen oft äh, gegenläufige Bewegungen, wie, wie hier auf dem Bildschirm. Kramer zieht zwei Basler Verteidiger mit sich und darunter eben auch denjenigen, der zwischen dem Slowenen und Marquesano steht. Letzterer geht den umgekehrten Weg, äh, indem er etwas tiefer geht und, und den Ball in, in die Füße fordert. Jetzt wird auch Omeragic Spaß zu, zu genießen. Sollte jetzt kommen. Jawohl. Neben seinen Schüssen mit beiden Füßen ist es auch eine Eigenschaft von, von Antonio Marquesano, sich, sich frei zur Verfügung zu stellen. Vor, vor allem in kleinen Räumen, sowie auch manchmal in, in der Tiefe. Hier sieht man ihn bereits zwischen den, den gegnerischen Abwehrreihen, wo er einen schönen Pass von Aliti erhalten, äh, bekommen wird der die richtige Entscheidung getroffen hat, na, nach vorne zu gehen, um, um Guerrero zu unterstützen, der, der die gegnerischen äh, Abwehrketten hier auf der Seite aus, auseinanderzieht. Auf der anderen Seite ist Boranjevic derjenige, der, der für das Gleiche sorgen wird, ähm, denn nach einer schnellen Umorientierung mit dem Ball von, von Marquesano wird der Rechtsaußen im, im richtigen Moment und am richtigen Ort in die, in die Tiefe gehen, denn er achtet sehr darauf, in, in solchen Situationen nie zu früh zu kommen. Jetzt lasse ich euch genießen. Genau, der passt zu Marquesano auf Marquesano und Boranjasevic. Schuss wird ja nicht in, als Tor zählen, also diese gute Antizipationsfähigkeit von, von Boranjasevic ist insbesondere bei der der war bei der Balleroberung sehr hilfreich, und, um dann Konto einzuleiten, äh, auch wenn er hier nicht derjenige ist, der den Ball letztendlich erobert hat. Ich habe diese Sequenz äh, gewählt, um, um Wilfried Nionto etwas näher vorzustellen, der einer der, der beiden sehr jungen Spieler ist, die eine Schlüsselrolle in diesem, in diesem Titel gespielt haben. Aber es ist nicht äh, er, äh, den wir direkt sehen werden, da Usman Dumbia zuvor eine Finte machen wird. In diesem Register ist er wirklich sehr gut, gell? Also jetzt kommt der Boss auf Dumbia und die Finte. Genau. Dann noch auf Tosin und Boranjasevic. Ja, und über... über hier befindet hier eben die von Boraniasevic auch gerade genießen können, bevor er dann gut auf Nyonto flanken wird. Dessen Lauf perfekt sein wird. Hier startet er im richtigen Momentum, um sich im Moment der Flanke an der, an der Abseitsgrenze zu befinden. Und das im Rücken des Verteidigers, der, der Young Boys, der den Ball beobachtet. Anschließend wird auch der Kopfball des Italieners hervorragend sein. Jetzt kommt's. Tor. Eine zweite Sequenz ist jedoch auch notwendig, um den erst 18-jährigen Spieler zu kennenzulernen. Anstatt den Ball mit dem Rücken zu, zum Tor anzunehmen, wird er sich orientieren, sodass er direkt nach vorne laufen können wird, indem er mit dem entfernten Bein den Ball annehmen wird. Ein kleines Detail, das den Unterschied ausmacht, genauso wie seine Körperorientierung und die Informationsaufnahme, die, die, er die er gemacht haben wird, indem er seinen Kopf gedreht äh, haben wird um, um hinter sich zu scannen, ich lasse euch das genießen, jetzt kommt's, Scanning, Körperorientierung, Ballannahme mit dem entfernten Bein. Danach wird er seinen Körper erneut sehr gut orientieren, indem er dem Verteidiger, der auf ihn zukommt, den, den Rücken zuwenden wird, und dann auch wieder seine Explosivität und Agilität ermöglichen, ihm im, Strafraum, im Strafraum sehr effektiv zu sein, indem er in diesen kleinen Räumen dribbeln wird. Auch wenn ich denke, dass es schwierig wäre, also dies in einer Liga mit höherem Niveau zu, zu wiederholen. Jawohl. Also kein Tor. Yeah. Wenn ich Nyonto wäre, würde ich mich tatsächlich äh, nicht sofort einer zu hohen äh, Liga anschließen, zumal er in, in dieser Saison eher die Rolle eines Super-Subs hatte. Im, im, Gesen, im, Gegensatz, Im Gegensatz zu dem zweiten jungen Spieler, mit dem ich dieses Video abschließen möchte, Petir Omeragic. Der 20-jährige äh, Schweizer ist unumstrittener Stammspieler und wird diesen diesen Sommer sicher in eine in eine sehr große Liga wechseln, sicher zu, sogar zu einem sehr großen Verein. Und das ist nicht verwunderlich, wenn, wenn man seine Qualitäten kennt, die ich mit dieser letzten Sequenz illustrieren werde. Auch wenn er im Moment nicht auf dem Bildschirm zu sehen ist, wird das sehr schnell auftauchen, indem er auf Endoy losgehen wird. Der sich noch nicht auf den Ball ausgerichtet hat, äh, obwohl dieser bereits in seine Richtung kommt. Omeragic wird ihm also zeigen, wie eine gute Antizipation aussieht, ein Aspekt, äh, in dem er wirklich makellos ist. Mit dem Ball ist Petir Omeragic dann sehr gut im Passen, aber auch darin, mit dem Ball vorne zu laufen, den, den Ball zu zu tragen, sozusagen, da er es wagt, in Lücken zu stoßen, wie, bis, der recht, bis der richtige Moment kommt, um einen Pass zu spielen, weil es hier noch nicht der richtige Moment ist, äh, also einen Pass zu spielen. Pavlovic äh, steht nämlich schon bereit, um Tosin zu folgen, der in die Tiefe geht, so dass Omeragic mit dem Ball weiter verrückt, bis sich der Basler Verteidiger umdreht. Erst nachdem Pavlovic Tosin in den Rücken gekehrt hat, wird Omeragic den Ball an seinen Mitspieler weiterleiten. Jetzt kommt Umorientierung von Pavlovic und jetzt. So. Die Schweiz hat hier also ein wirklich sehr viel versprechen äh, in Verteidiger, auch wenn ich ihn bei gegnerischen Kontern in großen Räumen und insbesondere in einer Viererkette mehr sehen möchte, äh, also das ist so ein ne, ne Kontext, wo äh, in dem er ja nicht so angepasst ist zu, zu spielen, das, äh, er, spielt, er spielt ja immer in, in, in Dreierketten, aber Ansonsten ist, ist das für mich schon alles, sogar nicht meinen YouTube-Kanal äh, sowie meine Twitter, Instagram und LinkedIn-Accounts zu abonnieren, um ähnlichen Inhalt äh, nicht zu verpassen. Denn es werden weitere Taktik-Analyse-Videos sowie Videos über den Schweizer Fußball ver ver veröffentlicht. Und, und wenn das Video dir gefallen hat, vergiss nicht, auch auf Like zu klicken, es in den Kommentaren äh, mitzuteilen, um das Video mit deinem Schweizer Fußballfan es würde mir sehr helfen, viel mehr, als was du glauben könntest. Ciao!